Moin Moin und herzlich Willkommen. Euer Turben Günther von Kelvin ist wieder am Start. Mal wieder mit einer Runde Clash of Clans, denn das kam so gut an. 11.000 Klicks und 700 Likes. Ja, deshalb eine Wiederholung. Ja, ich will nicht alles wieder. Ich meinte natürlich noch ein Video von diesem Format, ja, gut. heute aber vom Nachdorf, vom Kleindorf beziehungsweise vom Kleindorf, Pff, ja, ihr seht schon im Hintergrund, das ist mein dorf ja, ich, ich, ja, gut, von, so hier, das sind, das sind diese Schweine, die eigentlich, die braucht man nicht, die machen einfach nur ungefähr so hier so ja und jetzt gehen wir mal ins große Dorf ah ja stimmt äh, die clan spiele fangen äh, bald schon also das war gold also die, die, die wollen halt immer verstärken ne? da hier die clan spiele fangen hier bald an und da kann man halt ganz gut äh, punkten so 1 kann bis zu 1000 Punkte sein. Hier natürlich meine Inferno-Drache. den habe ich natürlich äh, schon äh, verbessert. Das ist äh, gut beziehungsweise gemacht. Jo. Hier so ein kleines Dorf, könnte ich einen kleinen mal Einblick machen. So ein Ding ist das. Ja, hier ja, ist nichts. Die sieht ihr jetzt wieder so Ach ja, eins so eins vorne. Eins vorne weg. Ich klinge dieser Klassenfahrt-Dings. Eins vorne weg. Klass, Klassenfahrt ist ein paar... Okay. Du, ja. Schickt mir bitte Fragen an mich, die ihr von mir gerne wissen wollt. Bitte keine Irgendwie. Ja. So. Was ist 2 plus 2 Fünf, Digga. Kann ich dir sofort sagen? Schreibt es entweder in die Kommentare, falls ihr von YouTube nicht schon wieder aktiviert werden. Oh, so überrichtig im jetzt von mir. Ja, egal. Aber sonst schickt mir die bitte gerne an Instagram. Mein, der Link ist unten in der Beschreibung. erster Link. Das ist mein Instagram. Der wird aber auch gekennzeichnet sein. Ja, abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, weiter geht's, Digga. So ein Ding ist das. Fragen irgendwie, keine so Lieblingsauto irgendwie, keine wie... Was ihr wissen wollt, aber nicht so zu mir fragen, beziehungsweise... Halt! Was ihr schon immer von mir wisst, ja, also keiner hat den Traum, aber trotzdem, digga. Dann kann ich damit schon Klicks machen. Ich muss los! dann bin ich hier noch? So, jetzt greifen wir mal mit äh, den allbekannten Birds an, beziehungsweise... Wie heißen die nochmal? Mit den, mit den, mit den, ja, Lakaien, ja genau, danke im Live-Chat hier, danke. Ja, schick mir mit Frage. Danke. So, jetzt greifen mir an mit 50 da kein wie hier auch zu sehen ist. Und der Maschine natürlich all, beides Max Level, denke ich bin. Ich mache einfach immer so, ich setze sie einfach in einem rechten Winkel an. Beziehungsweise, ich will nicht spürbar klingen. Ich, ich setze sie einfach irgendwo hin, lieber. Nicht in einem Haufen, aber eher ja, so. Hier schaffen wir es. Auf die Luftabwehr natürlich, denn wir sind ja äh, schlaue, taktische Vorgänger. Gute dann. Gute Gang. Ein paar Mal ein paar Packsorgen. Man kann, wenn ihr 3000 äh, Feen im kleinen Dorf habt, bekommt ihr noch 1000 Juwelen dazu. Ähm, wenn und. Es gibt noch ein Otto, das ist der sechste Bauarbeiter, dafür müsst ihr fast alles Max haben. Ja, dann bekommt ihr Inhalt, kann auch im großen Dorf eingesetzt werden. Also das kleine Dorf hilft quasi dem großen Dorf. Und man kann auch bei den spielen zum Beispiel... Ja, jetzt haben wir gewonnen. Klar, lo, also ich meine, wir schaffen es. Bei den Clanspielen kann man auch... Ähm, hier 100% Gesamtschaden. Ja, habe ich, hab ich gewonnen? Hab ich gewonnen? Nein, Digga. Nee, ja. Ich zeig's euch nicht. Ich zeig's ja ich Ich hab' mich nicht ins so hm. Ähm. Ja. Und. Man kann halt so. äh pf, sorry, Das. Äh, der war geschmeidig. Und langsam zutiefst herausgehend. Ähm. Man kann halt. Äh, da. Äh, zum Beispiel gibt's eine Herausforderung für 1000 Punkte. zerstöre Mauern, äh, Digga. Da kann man einfach so. Äh. Mauerbrecher ausbilden und äh, dann kann man einfach mit den Mauerbrechern so ja, so ja, so, so die herumschmeißen und dann stören die Mauer und dann bekommst du 1000 Punkte. Dann gibt es noch die Herausforderung: so zerstörergebäude Gebäude im kleinen Dorf. Dann greifst du einfach jeden Tag so einmal an und dann hast du es, Digga. Also ist ganz gleich und da hast du schon 2000 Punkte von den beiden Aufgaben. Also das ist äh, gar nicht mal so schwer, wie es scheint. Wir bilden jetzt hier erstmal natürlich die Ballons aus, denn ich wollte euch auch mal zeigen, wie man mit Ballons angreift. Ich, wie viele Minuten sind die? okay? Ich will halt 10 Minuten für die Werbung. Okay. Ja, hier. Ja. Juni. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss kurz unterbrechen. Ich bin wieder zurück und sollte sagen, wir bilden jetzt hier erstmal die Ballons aus. Also erstmal, ich muss schon zeigen, dass hier alles außer Die Schweine, Dings, Dings da Ich zeige euch gar nicht mehr, wie man äh, Auf Max-Level habe ich hier das Ballons. Alles direkt. Lebendrache, Lakai, Lakai, trotzdem die der Irgendwie bin ich Monte 2.0 höher. Ja? Monte, Monte So, hier, alles erstmal entfernen, Digga. So, und jetzt, Digga, warum gehst du nicht mal komfortiert? ist die um? Okay. Ach, vielleicht muss ich was rüberziehen, ja, gut. Das, Digga. Okay. Wir bringen jetzt hier erstmal äh, Balance aus. So. feinsten, Digga. Feinsten. So, hier sie, hier sie. Ach man hat diese neue Regel, wenn ich und mein Gegner angreifen, hier das ist ja halt duell, wer ich ich kennst du ja, das ist halt duell und äh, dann, wenn ich 41% gemacht habe mit einem Stern und er 41% mit einem Stern, äh, dann halt äh, dann bekommt der den Sieg der es besser äh, schneller gemacht und äh, besser schneller gemacht hat wir hier greifen jetzt erstmal mit den nutz an die erste also ich finde äh, ich ich finde ne? trotzdem ich greif trotzdem mit den Lakaien an äh, denn ich habe kein taktisches schwanger hier. nicht ich greif einfach an der dann. Kampuscheine bitte über... über Hallo? Oh, Nein, ich hab keine Gericht an der Musik. Alter, hier ist ein Video da kann ich kein Geld machen. Ja, ne. Ah, letzte Woche, äh, letztes, Woche. Ich letzt, mich nicht ein. Letzte... Letzte Woche kam kein Video da, ich in Urlaub war. Im Urlaub, im Urlaub. Da wurde ich hab's Spaß. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr gerade im Urlaub seid oder nicht. Hier haben wir hier greifen wir auf jeden Fall. Ich bringe auch in die Themen. so in die Kommentare, warum letztes Mal Video? Ich... Ja. Gut. Da haben wir... zerstört ne? Also, ich, ich wollte hier mal kurz... Mit den Wunens greife ich so nach den ähm, P -p -p Vögeln greife ich am warte warte er kommt er kommt er kommt nein okay. nein erstmal gucken wir, ob ich, ich, glaub, ich gewonnen ich glaube ich habe gewonnen ich glaube ich habe gewonnen keine Rechte dann mhm. ja gut jetzt greifen wir mal mit den äh, mit den Schweine reiten. Oder so, oder, ich reite noch Schweineflieger wie heisst an ich will euch zeigen die, die, die, das einzige, auf die, die äh, nützlich sind, ist das Geräusch, Digga. Echt? So, jetzt wechseln wir erstmal äh, alle zu Schweinereiter. So, und sch sorry, dass ich die Schweinereiter nenne, aber ich kenne halt deren Namen. Die die äh, jetzt dazu. <lacht> Oh, es ist es einfach egal ich, ich greif nur den brauche mit denen da hier ist die hütte von Hello. <lacht> nein ja schon zu irgendwie glaube ich, ich habe gewonnen irgendwie ich gewinne mit denen eigentlich nie wenn ich jetzt gewonnen habe ich wollte gerade sagen ich gebe ich man verliert mit denen nur, aber wenn ich jetzt gewinne, Digga. Das ist, instant, das ist extra, ich sag das, und das ist extra Karma, äh, weil ich halt gesagt habe, dass ich scheiße bin. Ja, wenn ich jetzt gewinne, Digga. Instant Moment of Karma. Ich hätte mich... Schickt mir gerne Fragen an Instagram. Erster Link in der Videobeschreibung ist auch gekennzeichnet. Ja, wenn ihr es nicht macht, dann ich beantworte halt eure Fragen, ja. So, wie fühlt man sich halt so als Milliardär und so? Nein Spaß. Kann mir jemand vielleicht ein Skin schenken, antwortet? Nein, ich bin euch nicht da. nochmal. Jo gut. Jetzt zeige ich euch. Äh, was wollte ich jetzt zeigen? Nein, okay. Ah! Natürlich, natürlich. Ich wollte euch zeigen, wie ich mit den Hexen und den Birds angreife. Ja. Und mein Fehler. Ich denke aber auch nur das Feindsteil. So, jetzt greift ich hier mit dem äh, Dirt mal an. Und mit den zwei Hexen. Sorry, dass ich euch vergessen habe. Verhext mich bitte nicht. Schickt mir Fragen an Ich kann es nur auf dem Demo Hier, da. Ich finde, die, die machen am meisten Schaden. Einfach so so ein Kreis oder so. Im taktischen Winkel, äh, rechter Winkel 90 Grad angeordnet. Äh, da finde ich, machen die halt am meisten Schaden. Aha. Ich muss noch auf die 10 Minuten kommen. Oh, ich bin gut dabei. Ich bin gut dabei. Ich komm, zwei es kommen die zwei Sterne sind doch noch drin.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 Jetzt habe ich gewonnen. Nein, weil ich zwei Sterne hatte und der hat nur einen. So, ja, Jim Dill. An der Stelle würde ich das heutige Video auch beenden. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Euch hat es gefallen. Natürlich, denn ihr ganz Fans. So, oh Mann, was ist? So, ihr schreibt mir bitte in an Instagram. Also eine Frage meine ich. Dann kann ich nächstes Mal die Fragen behandeln. Ein User, ich würde es mal klarstellen, der kann mir auch nicht nur eine Frage stellen, sondern wenn er mir 20 Fragen schickt, ist perfekt, ist noch besser. Schickt mir gerne Fragen, ist unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Ich würde sagen, schön mit Ö, Wiedersehen, reingehauen. Nein, ich kann das nicht. Okay?